Wie viel Budget brauche ich für gutes Marketing? Die Faustformel von Unternehmensberatern sagt, etwa ein bis sieben Prozent des Umsatzes sollte in Marketing investiert werden. Das ist eine richtig große Menge an Geld. Gleich vorweg, es gibt keine allgemeingültige Zahl, an der Sie sich einfach richten können. Wonach Sie sich richten können? Jetzt im Video. Die für Sie optimale Höhe fürs Marketing richtet sich nach zwei Fragen. Erstens, was ist Ihr unternehmerisches Ziel? Und zweitens, wie kann Marketing Sie bei dem Ziel unterstützen? In meinen Gesprächen mit mittlerweile über 200 Betrieben aus der Handwerks- und Baubranche fallen mir zum Thema Marketingbudget immer wieder zwei Faktoren auf. Entweder es wird schlichtweg einfach gar kein Budget für Marketing eingeplant und immer mal wieder hier und da eine Anzeige oder vielleicht mal ein neuer Banner bestellt, oder es wird viel zu viel für Marketing ausgegeben. Zu viel? Ja, eigentlich sollte ich da wirklich in die Hände klatschen und sagen, wunderschön, wir hauen alles auf den Kopf. Nein, das macht keinen Sinn und das sollte man nicht tun. Pünktlich zum Jahresende kommt daher immer wieder die Frage nach dem optimalen Budget für das kommende Jahr. Wie hoch sollte das Marketingbudget insgesamt sein? Welche Summe ist gut und wie ermittelt man die Budgethöhe? Sie müssen wissen, wo Sie hin möchten. Umsatz, Mitarbeiter, Projekte und dann habe ich für Sie die erprobte Meistermarke, mit der Sie planbar Ziele erreichen. Die Meistermarke besteht aus acht Bausteinen, die aufeinander aufbauen. Wir machen nicht einfach mal ein Fallblatt oder hier und da mal eine Anzeige oder weil es beim Kollegen gerade so gut funktioniert, versuchen wir jetzt auch mal eBay Kleinanzeigen. Nein, wir setzen uns zusammen, besprechen Ihre Ziele, Probleme und die größten alltäglichen Herausforderungen. Daraus aufbauend schaffen wir einen Plan, den Meistermarkenplan, den wir innerhalb von ein bis zwei Jahren kontinuierlich umsetzen. Dieser Plan hat einen Preis, mit dem Sie wirtschaftlich ganz fest planen können. Das gibt Ihnen Sicherheit und Planungsmöglichkeiten. Vor allem schaffen wir damit aber auch freie Zeit, denn Sie müssen sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, welches Werbemittel denn nun aktuell das Beste wäre. Denn am Ende des Tages sollte gutes Marketing Sie rein gar keinen Cent kosten, weil geplante Invest in gezierte Werbung Ihnen mehr Geld einbringt, als dass Sie ausgeben. Bereit für 2023 mit effektivem Marketing durchzustarten? Rufen Sie mich einfach an und wir schauen gemeinsam, wie wir Ihre Ziele erreichen. Tschüss.